Hey Leute, willkommen zu Call of Duty: World at War. Der nächste Teil der Call of Duty Reihe bei mir auf dem Channel. Äh, der letzte Teil war ja Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Die muss ich noch downloaden. Das erste habe ich jetzt hier auf CD rumliegen. Äh, ich könnte es zeigen wegen PS3 und so, aber ist egal, ich mach's nicht. Äh, die alte im Hintergrund singt irgendwas Komisches, ein bisschen creepy. Aber wir würden, ich würde sagen... Okay, das Spiel hat ein bisschen mehr Story als letztes Mal. Joa, hey, ich mach mal Soldat. Ich, ihr wisst ja, wie schlecht ich bin, wenn ich die alten Teile gesehen habe. Also, ich hab mal die Fresse, wie immer, bei diesen Szenen und wir gucken ein bisschen in die Story rein. Seitdem haben wir nichts gehört. Das Warten hat ein Ende. Wir gehen rein. Scheiße, soweit wir wissen, sind sie schon tot. Wenn das Wenige, das wir über die Japanische Armee wissen zutrifft, wäre es wohl besser für sie. Okay, also wir stimmen mal Japan als erstes direkt mal. Das ist doch ein guter Anfang. 1942, das heißt, wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg, wenn ich das jetzt richtig einschätze. Ich muss sagen, ich kenne mich da nicht so aus mit den Daten. Oh, das spielt sich schon besser aus als die alten, das muss man sagen. Sorry, ganz kurz, ich gucke mal kurz, ob ich die Untertitel einblenden kann. Es gibt keine Untertitel. Scheiße. Okay. Zurück. Alles klar, und los geht's. Sie dem Kann ich die Nambu lassen? Jawohl, okay, wir haben jetzt zwei scharfe Waffen dabei. Kurz nachladen. Hey, Vier Quadro nachladen, Dankeschön. Okay, das Spiel fängt schon mal richtig hart an. Wir sind schon mal direkt im Tod entkommen. Okay, das ist eine schlechte Waffe. Viel besser. Ich habe die, Ziel, äh, die Zielhilfe ausgemacht, weil ich das ein bisschen kacke finde. Aber irgendwie muss das doch Untertitel geben. Mein Gott. Das nervt mich ein bisschen jetzt gerade. Ja, ich habe zwischendurch Pokémon durchgespielt. Noch ganz, ganz schnell. Und jetzt... im Moment, Zielhilfe ist wieder drin. So. Und jetzt geht's weiter mit einem neuen Teil. Das heißt, Pokémon wird nicht fertig sein. Oh. oh. Granaten. Wow, okay, das fängt schon mal gut an. Ich hab den. Ich häng mal kurz ab, dass der verbindet. Geht das jetzt? Dankeschön. So. Okay, los geht's. Ähm, ja, Pokémon wird natürlich weitergeführt dann auf Twitch und so. Aber jetzt wollte ich mal was anderes spielen wieder, da wir ja die COD-Reihe durchspielen so, äh, will. Ich will. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei sein, natürlich, wie immer. Wenn nicht, dann ist Pech gehabt. Weil die COD-Reihe, die alten Teile, vor allem, haben recht interessante Stories drin. Wo sind die? Kurz nachladen und aufpassen. Ich glaube, da unten hat mich jemand letztes Mal gekillt. So, die sind weg. Jetzt müssen wir aufpassen. Das wäre einer von uns, ne? Ne, ne, das ist keiner von uns gewesen. Oh, Granate. Okay, das Anzeigesystem ein bisschen anders. Wir haben die geladene Munition und rechts steht wie viel Nachlade wir haben. Normalerweise steht ja, wie viel man insgesamt hat mit mitgeladenem Magazin. Ach cool. Ich habe jetzt übrigens meinen neuen PS-Account endlich montiert, wie ich letztes Mal gesagt habe, dass ich das noch machen werde. Das heißt, ich kriege auf dem neuen Account die, ähm, die Belohnungen und so, also die Trophäen. Allerdings heißt es auch, dass das alte System, falls es da Belohnungen gibt, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, da gab es ja, wenn man wenn man alte Teile drauf hat oder Dead Space, dann gab es da spezielle Rüstungen und so. Das habe ich jetzt halt nicht, falls es das gibt, aber ich glaube nicht, dass es das gab. Ich schade eine Granate. So. Das fehlt halt dann, aber ich denke nicht, dass das richtig relevant wäre. Und wir haben offensichtlich die unzensierte Fassung, wie man schon gesehen hat. Ergo haben wir dann auch den Zombie-Modus am Ende des Spiels, wenn wir die Story durch haben. Mit, glaube ich, vier Leveln habe ich was gelesen. Da gab es anscheinend was, wenn man durch war, dass man ähm, einen Zombie-Modus freischaltet, der endlos war. Und dann mit einem Patch später kamen noch drei weitere Level dazu. Oder drei weitere Stages. So, ich brauche Munition für die hier bitte. Oder irgendwas, was ich wechseln kann. Scheiße. Jawohl, Killer. Ähm, ja, eben. Auf jeden Fall diesen Zombie-Modus hätte ich dann am Ende des Spiels auch noch frei. Vielleicht zum Angucken kurz die vier Level. Ich allein in einem Zombie-Modus-Level funktioniert nicht. Schrei nicht so, du Idiot. Ja, ich alleine in dem Zombie-Level funktioniert nicht gut. Aber zum mal kurz reingucken noch, für das alte Spiel wäre das doch ganz cool. The fuck? Ähm. Oh. Ich will aber lieber die Granate. Die Granat. Komm, wir nehmen die Granate mit. Ja, auf jeden Fall, das würden wir dann nach der Story machen, so wie ich letztes Mal den Survival-Modus im Call of Duty Modern Warfare hatte, im Flugzeug, das ist Bonus-Level. Wir gucken mal. Weil ich müsste es jetzt wirklich nochmal installieren und mit dem neuen Account und nochmal spielen eigentlich, um den Modus freizukriegen. Vielleicht gucke ich da dann auch halt nochmal rein. Ich weiß nicht. Ah, wir haben ja selber auch noch Granaten. Was? Ich hab doch... Der ist mir vorne durchgelaufen. Hm. Kann da nichts für. Ich habe ich schon gesehen, keine Sorge. Der gehört zu uns. Habe ich fast noch rechtzeitig gesehen. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr hin. Okay. Die gehören auch zu uns. Das heißt, wir haben hier jetzt eigentlich schon alles eingenommen. Sehr gut. Ja, ich gerne auch. Ich würde gern vorankommen. Dankeschön. Ich hoffe, ich sterbe nicht zu viel. Erst zweimal. Wobei, einmal war ein Game Over, weil ich jemanden abgeschossen habe. Das war technisch gesehen nicht sterben. Wow. Ich bin immer überwältigt bei diesem Spiel. Ich glaube, das kommt nie gut. Na gut, da kommen wir gar nicht erst hoch. Okay, wir sind recht begrenzt hier beim Laufen, ehrlich gesagt. Was geht denn hier? Also erstmal mal im Ernst, was geht denn hier? Dieses Flash die ganze Zeit. Haben die Scheinwerfer aufgestellt für uns, die wir nicht sehen. Okay, ich sollte hier... Ja, ich wollte weg. Scheiße, ich glaube, ich bin gegen die Barrikaden gelaufen. Fuck off, man! Jetzt ah. kommt Okay, das, hier ist noch alles still, wir müssen aufpassen, weil gleich geht's los. Okay, ihr halt seid einfach scheiße. Komm jetzt lade. Okay, ich bin echt kacke dran. Ich bleibe ein bisschen mehr zurück vielleicht. sauber aus hier ah die dreck kann ich da idiot so, aber haben wir hier war eine waffe die war ziemlich gut die thompson wenig magazin aber ich glaube das kriegen wir dann noch die thompson sollten die die bei haben die uns angreifen Haben Sie die Arisaka dabei? Ist egal. Wir kämpfen uns mit denen durch, die wir haben jetzt. Da oben kommt gleich auch noch einer Wetten. Dann laden wir kurz nach. Okay. Oh, da ist eine Granate. Ich muss weg hier. Ich warte jetzt einfach mal hier kurz, bis die nachgerückt sind. Drück, Sau. Ich wollte die gerade zurückwerfen. weggekriegt. So langsam komme ich wieder rein ein bisschen, aber ich bin natürlich nicht optimal. Schon dran. Ah, und jetzt fahren die dahin und der steht genau drauf, das ist schlau. Cool. Danke Robuck. Robuck, wo ist Robuck hin? Top, ich kann da nicht rüberspringen. Ja, ich will ja rein. Fuck you. Okay, das Spiel ist ein bisschen problematisch teilweise, aber ist okay. Vielleicht sollte ich nicht immer zuerst rein wollen. in der Mitte. Ich bin ja jetzt gerade von der Gefangenschaft gefreit, befreit geworden. Wieso habe ich die ganzen Sprengsätze und so dabei, mal so nebenbei? Wollte ich einfach nur mal klären vielleicht. So, Aber ist okay. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr mir das nicht sagen. Habe ich, hab ich gerade gesehen da oben. Ich muss hier weg. Die Granate zu uns, okay. Wow! Okay, das pfeift richtig eklig im Ohr. Aber wieso darf ich... Okay. Oh, das hat er richtig im Ohr gepfeift Mit einem Schwert? Ernsthaft? Achso. Jawohl. Gut, ich habe keine Munition mehr. Das war ja mal eine Rettungsaktion. <lacht> okay, und es geht direkt weiter. Ich habe das Gefühl, das ist eine mega wichtige Story-Ding, aber. Ich komme nicht drauf. Na gut. Äh, bevor das Tor jetzt aufgeht und wir gucken, wo wir genau rauskommen, äh, würde ich die Folge mal beenden, oder? Ne, komm, erste Folge, wir ziehen durch. Ja, scheiß drauf, wir machen weiter. Wow. Was sind das für ein Gefährt, wo wir hier drin sind? Scheiß drauf, komm, erste Folge gibt ab. Sind das Panzer? Das sind. Amphibienfahrzeuge, also, panzermäßig, aber Wasser und Fall und, und Grund wahrscheinlich. Und wir sind mitten im Krieg drin, halt, ja. Haben wir auch so eine coole Waffe? Wir haben Schütze, Schütze, Schütze, MP-Schütze, Schütze, Schütze, MP-Schütze. MP -Schütze. Da davon ist ein paar. Okay, die haben unterschiedliche Waffen. Interessant, ich habe keine Ahnung. Das ist sicher eine MP, weil der MP-Schütze ist, aber sonst weiß ich nichts. Also eine Maschinenpistole, das weiß ich sogar noch. Aber ansonsten, mal gucken. Ja, guck mal, die gehen an Land hier. Voll geil. Heftig. Robock, du darfst nicht sterben, du hast uns gerettet. Ups, scheiße. Ich, ich will hier raus. Ich hab mich am Boden gelegt, ich hab mich am Boden gelegt. Ach du Scheiße. Drücken Sie da. Ah Ich will den dahin. Keine Ahnung. Einfach mal loslegen. Ich hoffe, das war nicht doof. Oh, ich rutsche so flüssigem Wasser. So, ich hoffe, das war okay, dass ich den dahin gelegt habe. Vielleicht hätte ich ihn auch behalten sollen bis später. Ah, da. Okay, das waren die Verteidigungen der Gegner, die wir durchbrechen mussten. Raketenschläge können jetzt beliebig gegen feindliche Stellung eingesetzt werden. Ach so. Cool. Ja, ist ja gut, ich bleibe unten. Hui. Hallo. Ich suche feindliche Stellungen. Die kriegen wir nicht damit, klein. Da müssen wir schießen. Flammenwerfer, alles klar. Typ 99, den wir platzieren können. Okay, das ist geil. Ich die mal zurück, ich, ich, ich tug mich mal lieber. Ich warte kurz, bis ich mich geheilt habe. Ich nehme doch lieber meine Bayonette wieder. Ich wollte die gerade da reinwerfen, das, den Flur, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Also ich kann mit R2 sagen, dahin Raketenschlag und dann geht's los. Das sollte ich mir echt merken. Und die warten jetzt kurz, bis die weg sind. Bin ja schon dran, okay. Ähm. Komm jetzt, okay, das ist echt mühsam. Ich geh mal seitlich hier hin, dass mich da nicht alle treffen können. Wenn ich denn da hoch... Ich komme nicht da hoch, wow. Nachladen ist eine gute Idee. Okay, jetzt ist es relativ ruhig gerade gewesen. Sauerei. Okay, okay, da unten ist noch einer. Da ist auch noch einer. Jawohl, den haben wir. Kommt der noch mal raus da? Ja. Will ich nicht sehen hier drin. Ich muss ein bisschen aufpassen hier, weil ich weiß nicht, wie viele hinter mir sind gerade. Ah, die sind hier. Okay, sehr gut. Das ist voll gut, hier haben sie ein bisschen die... Ups, jetzt habe ich mich gerade gekratzt. Oh. Ich dachte, ich kann mich kurz im Kopf kratzen, bevor ich weiter muss, aber irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Tun sie wirklich. Ich wollte den gerade selber abstechen. Okay, wir müssen ein bisschen zurückbleiben und warten, bis die rauskommen. So, Entschuldigung, kurz geklopft. Also, ich muss nur noch kurz hier raus und dann würde ich dann dort mal beenden, weil wir die halbe Stunde erreicht haben. Wow, wow, wow, okay, okay, das ist Reaktion. Oh, what the fuck? Okay, wir beenden. Wir wenden mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit COD World at War. Ja, ich hoffe, das klappt ein bisschen besser nächstes Mal. Ja, danke fürs Zuschauen. Cheerio!